Hallo, ich bin Choi. Hier hinten laufen die Planungen gerade im vollen Gang. Wir wollen vom Alex über den Hackischen Markt zur Volksbühne laufen. Dieses Jahr soll die Demo richtig groß werden. Wir fiebern schon sehr auf den 25. September hin. Und wir freuen uns, wenn du auch dabei bist. Denn wir, Berlin, zeigen, dass Grundeinkommen an der Zeit ist.